Ich Hobby meine An ich bin froh, dass ich eine schöne Ausstellung auf dem, äh, dem Organisator und so spezielle Märze, dass ich, wie gesagt, auf Ich werde Schmolen aus Schmolen der und äh, Stilrichtung ist das, wie Sie so ein äh, Fotorealismus und äh, das ist eine Stilrichtung, die könnt als Amerika nur den dass an den 60er, 60er, 70er Jahren aus der Städte Kalifornien und zu New York aus der Stern, das war eine Art Protestbewegung vis-à-vis -vis von der abstrakten Malerei. Und der mittlerweile geht das in der ganzen Welt, und dann, wie sieht man hier zu war es ein Autodidakt, schon habe mir selber beibrüstet, so gut wie möglich, aber irgendwann schließen auch -Han unsere Grenzen, aber äh, ich schon habe aber Spass für die Sachen zu machen. Ich finde, äh, keine große Produktion ist. Sie noch nicht äh, kommerziell äh, ausgerichtet. Und äh, dafür meine ich eine halbe Dase-Bilder pro Jahr. nicht hilft dann, wie gesagt, anderen Aktivitäten. Ich kann mich auch ein bisschen mehr im Detail äh, meine Bilder vorstellen. Wie zum Beispiel Leihannertner. Das ist ein äh, extra einem dampflok Und äh, für Extra, aber das ist also so geduscht, die lens je dan ook, met die je niet op de bodem, om in een de klein detail te zien. Uh, zo beeld, komen die Sachen dan mee aan den uh, Blickpunkt wow. voor de Leute. Dat leuim gefällt, dat is leuim nog de hebben. maar do, oppassen, dat, met dat is een soort prachtigste. Bei den Fotorealismus, daar moet je even oppassen, dat gaat gern verwurzelt met Fotos aufmolen. Dat is einfach niet zo. Doch du gehst auf Fotos inspiriert, weil ich kann ja keine äh, fünf Stunden in der da lokaieren. Ne? Du gehst mehr Fotos mehr als von eine Fotos, dass das ist ein Referenz, referiert die sich nur drop. Und das probier dann probiert du dann du, dass das dann die kreativ von dem ganzen, du irgenwas zu machen zu kreieren. Aber wenn da genau guckt, äh, da krieder mir nicht so mal den Foto noch gemerkt Dass das, das ist auch wie wenn von der definitiven Schärfe, Schwarz oder so Schärfeebene und so weiter äh, an einem Bild, da kann ich das einfach künstlerisch äußern äh, also lehnen. Vorher soll ich noch ein Bild, das ist ein, äh, ein extra von einer Erlertsjahel-Varjoia-Maschine, äh, das habe ich zufällig am äh, Dezember zahlreich zu, an der Gare gesehen und äh, da habe ich mich da bis zu einem extra herausgefunden. Mit den Färben durch da er dann. So wäre die Wirklichkeit auch nicht. Und dafür, ich gesagt, so fand er das nicht so bergsinnig. Bei dem nächsten Bild das kommt man ein bisschen mehr Natur. Ich versuche immer verschiedene Züge zu finden. Das ist auch flott in dem Ganzen. Äh, da muss ich mich dann für dem neuen Umfeld für meine Züge zu finden. Und das hier ist zum Beispiel bei mir, die führender Tier. Am Viergärtchen, das wäre kein bisschen Mois. da denke ich, gerehnt. Und ich wollte das waschen. Und ich dachte, oh, das ist flott. Du kannst die Fleisch noch etwas draus machen. Da habe dann ein paar Fotos gemacht. Und, äh, boah, während mich Scheine nicht drüben oder nicht, war das die Verlust nicht echt, um hier darüber zu urteilen. Ne? Und dann äh, das nächste Bild, das ist ein, ein Traktor. Und du sieht da ja auch, dass wir schon sehr surreal, so eine Landschaft kann die Fleisch zu bieten. Das könnte vielleicht so dass wir entweder bei einer Pflage für die Fischer ihr Netz herausnehmen. So. Das ist aber nicht so. Den Traktor, den ich stark hier gelaufen den ich den Bekannten gehört habe, den mittlerweile nicht mehr gibt. Und ich wollte hier für seine Erinnerung durch den Traktor malen. Das hat mir auch Spaß gemacht. Mittlerweile habe ich das auch schon uh, meegemacht. Okay, das ich dann ein Feier für meine Nebenstände präsentiert. Aber das ist nur nicht für eine Ingenieurtheorie, was zu bilden. Eventuell gefällt er dich oder die, hat die Stilrichtung noch nicht kennt. Aber wie weiß, ich, ich kriege vielleicht Feedback. Mein Name ist Ernie Reik. Wir sind heute von jeder Kuh, der heute den Kamm im Moment von der Gräse erstellt hat. Und ich bin sehr happy, dass ich seit 2014 alle Jahre heute dabei sein durfte. Das ist leider das Lächste natürlich die nächsten wie wie überall durch das Konfinement. Sonst war ich alle Jahre dabei. Dieses Jahr konnte ich mal, ein bisschen etwas anderes als die anderen Jahre. Ich wollte das ja einfach ein bisschen mehr figurativ malen, ein bisschen mehr das zeichnerische Element losen lassen und nicht nur Bild machen oder Bilder machen, wo die Leute sich ein Rätsel für, sie das, fanden, dass nicht geht oder ein bisschen mehr enigmatische Bilder. Da das ist mir das gerne nicht drum gegangen. Ich wollte erstens das Zichnisch element rausstichen losen, und dann die Bilder machen wir Struktur, wo äh, sowohl äh, die farblichen Komponenten wie auch äh, die ganze Bildkomposition in Harmonie mit der Farbe sind. Ich äh, hoffe, dass das bei diesen drei Bilder gelungen ist. Es sind solche also, äh, Bilder, die rein figurativ sind, die als banal kann bezeichnen weil alles offensichtlich ist, weil nicht viel zu erklären ist. Dabei. Mehr, äh, wir sind aber ein paar Dinge gemacht, äh, wo ich mir viel mehr genug für ein frappierendes Bild zu bringen und ein äh, gesundes äh, Bildkomposition. Also ich sehe die ganze Zeit vorher, da man hier im Garten mit Blumen zurecht ist, hier festetzt, so ein Nest, sich zu sonnen, äh, bei dem heute Bild, wir, äh, die aber dem halben äh, äh, Bild, da sind wir, ein paar mal ziemliche Mädchen am Gang, die im Garten sich schaffen, für Türpschen mal Dreizehner, aber dem ist das Bild, das hier ein dann die Mata-Schuppe gegangen, dass hier Blumen zu pflanzen, weil voilà, sie ganz banal all diese äh, Süßigkeiten, die ich einfach hier wollte, äh, veranschaulichen. was wird man am Vogel äh, darum geht, dass, äh, dass ich äh, Bilder äh, zu Sterne bringen will, die äh, anschaulich sind, die Frieden machen, die äh, irgendwie äh, können flott von. können. Das kann ich natürlich nicht so malen, dass es allen nicht gefällt. Das ist so evident, das ist so ein Ziel und muss ich mal mehr gefallen. Aber nicht mich ich kann die Mutter identifizieren, da kann ich auch so ein bisschen irgendwie äh, ich den Mann bringen oder die Leute erklären oder ihnen sie, äh, so äh, weisen, dass sie auch äh, verstehen, was der Mutter ausdrücken will oder wie ich es gemacht habe und wie ich das so stehen ich kann. Ich auch einer Mensch geht und das an der Drucktechnik, dass ich Bilder machen will, nicht unbedingt ein Sujet holt. Hier ist es evident, dass ich sage, okay, like, dass die Leute, die gerade noch haben, so wie das an Cäsar passt, früher und Sommer, mir ist es nicht sicher. Wenn ich aber am Druck, auch an der Malerei, eine Bilder machen wo ich auf dem des Paar, ich habe nicht mehr einen Ausgang gesehen, selbstverständlich, und die soll sich auch kurz und kurz durch so diese sich developieren. Wir sind noch keinem, der äh, will die Message macht, auf den Weg gehen oder den Problemen äh, von der Welt zu ich eine verschaffen. Ich meine, der de Mensch wird genug Misere an der Welt, äh, äh, also er Gestalt, ob da Krieche sind, ob da Katastrophen sind, ob da Krankheiten sind, äh, was doch immer. Ich meine, äh, der Mensch erlebt genug Negatives äh, an der Welt. Und wenn man dann an eine Kunstgalerie kommt oder an eine Ausstellung kommt, von nicht Soldaten, im Moment die Detente sind, wo man auf andere Gedanken kommt, wo ihnen etwas gesagt wird, und, was ihnen gefällt und er nicht immer ja mit denen Problemen, die es in der Welt gibt, konfrontiert. Ich kenne normalerweise nicht viel. Bei Sibylla, können kann ihn heutzutage von Leuten gefragt, die Leute mit Kunst nicht unbedingt viel überholtun, dass die sagen, so was willst du mit dem Bild beweisen? was stellst du dir was willst du so, was willst du mir so? Nein, das geht nicht mehr. Ich will den Zuschauer freiheitlos zu sehen, diese Fantasie äh, daran waltend zu lassen und daran zu interpretieren, äh, was er selber darauf finden. Weil du gehst dann, wie wenn du dich ein bisschen beschäftigst, du findest äh, Strukturen, du findest Objekte, du findest Figuren daran, du kannst alle Mögliche darauf haben. Ich finde, mein, das ist interessant, vielleicht noch mal das einander zu setzen, von äh, Leute äh, das machen, äh, Gefallen darauf vielen. Äh, oder sich irgendwie äh, an den Bildern äh, können, respektive sich mit Freude gucken oder Elemente an sich sich damit beschäftigen, dann bin ich mein Ziel erreicht. Mein Name ist Chantal Blasen, ich bin von Ehlerring und ich bin das hier vertauscht äh, bei der Exposition Kunst Amina dabei, äh, was mich immens gefreut hat, weil das eine ganz flotte Ausstellung an äh, super Artisten sind mit dabei. Ja, wie gesagt, ich bin von Ehlerring, ich seit 2010, ich habe schon angefangen äh, mit äh, abstrakter Malerei und äh, ich bin aber los und los äh, Manchmal so, abstrakt, das abstrakt nicht so deint. Und ich habe angefangen, mehr an die Figur zu gehen. In andere anderen habe ich Kuren geholt zu drehen an der Kunstakademie und auch äh, gesehen, am halt zu am an der zu ja, Los an los äh, habe ich meinen Stil selber gefunden. Zu meiner Malerei kann ich sagen, dass ich immer mit einer Fehler, dass Das ein Foto, das ich selber gemacht habe. Oder das können Bilder, die ich am Internet fand. Oder in Zeitung, wo Leute sind, Situationen, Figuren im Raum kann ich nicht nennen. Und äh, am liebsten eine schwarz-weiß Fotokopie, die dann in dem Moment äh, mein Abhang als für mein Bild anzufangen. Privat schwarz -Weiß. Ich male gerne ganz farbig. Ich will auch nur nicht das Bild sondern Ich habe einfach meine eigenen Ideen. Ich will meine Farbe daran bringen, und etwas Eigenes zu kreieren. Es soll nicht ein aufgemaltes Bild sein, von dem Foto. Ich male ganz viel, oder ich hänge man so mit macht cool. Es noch verschiedene Striche, die bleiben. Da drüber gemalt, äh, generell einem äh, Elemente dran gesetzt. Äh, ja, und dann entwickelt das. Statt hier war am ein Foto, ich bin so den ersten drei drei Damen, ein Ja, das hat äh, ganz schön ausgesehen, so. wie ich fertig war, wollte ich am Fong mit dem Bild noch so einen, schon Natur, ragelos, spannend, spannendes Netz. Äh, ich habe da dass sie, sehen, sie sind noch schön sind. Da war es schon ein... Ja, das ist alles dort oder dort. Ähm, voilà. Den Titel des Bildes habe nämlich auch äh, "After der flat Flotte, après moi le Und, ähm, voilà, ich wollte so in Natur, wenn wir nicht mehr in der hier sehen, die Natur sind, hält sich rum hier im Raum, das, wie das doch soll sein ähm, Als Generation, als Gesellschaft, also im Moment Gange, vieles Foto zu machen. Aber man muss schauen, wer noch bleibt. Ne? Das ist ein bisschen das Thema von dem Bild. Madame, sie liest hier an der Zeitung, sie kennt zum Beispiel eine Artistin sehen, die schlechte, negative Artikel lieber Also vielleicht gute Artikel, ich weiß es nicht. Nee, ich finde ein immer gerne witzige Sachen noch mal dran. tafelsch ja das springt schon an da. an das liebe ich. Und mein Hauptbild das ist, dass ich Friede bei der Malerei tue. Das will ich auch ausdrücken. Um, ja, das ist einfach ein super Hobby. Voilà. <lacht> Merci. Ich bin in der Marke Weiten. ich äh, seit 25 Jahren, Und, äh, ja, ich illustriere Cannabis, Und ich melde gerne ein bisschen, so ziemlich auf alt -Support. Tollen, okay, das ist ein bisschen nicht standard. mir. Nee, ich melde auch ganz gerne Mauern oder ich so kleine Zeichnungen auf äh, so Plätzen wie zum Beispiel an engen Ruine oder so, da muss ich gerne so ein bisschen und wenn ich dann zufällig so gesagt habe, oder wenn ich entweder mit der Zeit entweder bleibt oder verschwinde. Und ähm, ja, Heilo am Konz der Minette äh, ich schon ein paar Mal mitgemacht, das ist immer ein ganz flottes Rendezvous, wo immer viele Artisten zusammenkommen und das ist dann noch immer eine ganz flotte Ambiance. Und da stelle ich dann auch immer ein bisschen Präbillen äh, aus. Wie gesagt, die meisten sind nicht Hier ist dann zum Beispiel in Cheetah. Und sind immer verschiedene verschieden deren. Also eigentlich mit meiner Malerei also ganz einfach. Ich Schule nie eigentlich richtig politische Message. Was wichtig ist an meinen Ehren ist, äh, wenn ich die durchstelle, es soll ein Seil haben. Und Leute sollen sich eigentlich können ähm, projizieren, also wenn sie das Bild gesehen, so sehen, du sind die reagieren dann auf einen gewissen Erderweis drauf. Andere denken sich, just, okay, das ist doch das ja, das tun wir schon nicht gern, das war's. Andere sagen, oh, die Chine von äh, dem äh, Gepard oder so äh, fasziniert mich und sind dann in dem Moment mit. Mir, aber ein bisschen so quächtig, dass wir verschiedene Tieren in der Tierenwelt, die eigentlich ein wie den anderen gerade so faszinierend sind, wie sie dort stellen. Hier haben wir dann zum Beispiel einen Lemur, das ist ein Affe, und der guckt irgendwie. Ziemlich lustig dran, und aber auch ein bisschen vielwitzig und schlussendlich weiß ich nicht, wie guckt wen. Äh, Guck in den Schädel oder guckt himmelsch. Und ähm, ja, das alles ein bisschen äh, lustig und ähm, es soll lieblich sein ähm, wie gesagt, es soll, ähm, soll die ganze Kraft von der Natur ausdrücken. Hallo man, nog een lemur. En dat is een kleine klein deel op uh, de penseur van Rodin. Wie daar ziet, heeft, een beetje in die nämliche Position, zich dahinter te setzen, antivaleert. Je weet dat wat mensen allemaal zo maken. Dat goed en dat schlecht. Mein Name ist Colombo Rema. Ich sind hier von DEFADING und stellen auch schon ein Jahren mit Moment aus. Und da konnte ich nicht Ich bin mein Atelier mit Marco Weiden zusammen. Wir sind an dem Emil-Max-Haus. Wir sind momentan, weil es hier geschafft hat, am 15.35. Meine Malerei als zwischen figurativ kann aber auch an das abstrakt gehen, mir ich probiere aber auch immer figurative Elemente mal dran zu bringen, ganz am Anfang habe ich immer Charaktere gemalt, wo ich am Moment aber mir auch äh, als eine Inspiration, weil ich mir mag, gute natürliche Dinge anhängen, aber mal mir ich mache mit Menschen, die ich immer mit einem viel viel schon immer Menge Bilder oder Freistellungen, wo es so, in der eigene so Macht aber an der Fassung von Remo Colombo. Äh, Furven hülle ich ganz gerne. Ich äh, gebrauchen normalerweise ganz Palette von den Furven. Ich Acryl, aber äh, auch gemischt mit äh, Pastel und äh, Füßen. Äh, ich mache aber auch äh, mit Vierdarmollerei äh, hülle ich auch. Die mache ich aber daheim. Heb maar twee beelden uit mijn collectie, dat is een, een banan. Ja, also dat is zo dat um, basis van dit beeld dat is dan een, een abstractie, waar ze proberen dat is zo, ook met vechtkunst, waar ze een handgrond gemalt, waar ze voor een leven lossen, uh, die je dan helemaal weer moet Dekken. En dan uh, met de zwemmen, hoe ik het verwerkt naar huis. Omdat je dan zo'n effeën uh, krijgt wie haai. Of ook uh, haai. En dan door opzien, wilde ik dat dat niet zo langweilig is. Uh, hoe ik een thema is een hoe een het gebouwd naar huis gezicht. En een ik een banaan heb uh, gemeld. Hier is een ander beeld. Wat ook een beetje abstract, maar ook trots figuratief was. In zal, dat zal een staat doorstellen. Dat kan ook met uh, fusie en acryl. Als een dorp die staat vliegt, is hun de voren opgedroegd. En is hun een gewischt, is ook een in de ogen rummen weggevist. Dat kan dan zo even dragen. Maar dat is persoonlijk heel erg leuk. Het is niet vrouwen vrouw die hierbij zijn bij deze expo. Zoals het is, is het heel veel vreed. We hebben ook heel veel schoolcolleges hier metgemaakt meteen eens te zoomen op Boussava, dat is Willy van Wauwen, dat is um, Nicole Huberti, dat is Monique Reijs uh, en Wetter. zo, als dat kans kunt Chokwasi -e hebben, is het convenient voor mij. Dus we zien eens een vrouw, Oran, dat is een, een vrouw, vlotte kader, Je kunt matchen te maken. En we hopen dat dat nog een tijd zo onhaalt. Ja, mein Name ist Ingo Schandler und ich mache Recyclingkunst. Ich benutze al Helgebilder. Das sind die Bilder, die Leute hier haben, die Batter hängen hatten. Die benutze ich, um sie umzudrehen, meistens, und dann äh, mit öl äh, Pastell in den, den neuen Sinn zu gehen. Äh, zum Teil äh, gehören die Bilder zu unserer Vergangenheit, zu unserer Kanntheit und so weiter. Aber wenn ich dann der Sinn, den Sinn am Bild drauf war, kann benutzen für einen neuen Sinn zu gehen, den dem den, den, äh, entspricht oder dem entgegenkommt, könnt, da kriegt ihr einen ganz flott Döbel-Massage äh, Döbel dran. Äh, das sind zum Beispiel auch, äh, Jesus im Kornfeld oder Telles vom Mill oder all so Bilder, die ich bei meiner Wurme zu immer über die Betten gesehen habe. hängen. Die meisten Bilder sind äh, Autoportränen, das könnte natürlich durch das ganze Covid-Jahr. Du hast ja keine Motive wie sich selber und dann hat er angefangen sich mit sich selber zu beschäftigen. Und ich habe schon die Zeit genutzt, für mich auch für allmählich Künstler zu interessieren, was die äh, geliefert, haben. Und äh, ich habe mich an die Rand zu versetzen und dann zu gucken, wie hätte ich mich gemalt, wenn ich zum Beispiel Picasso wie wenn ich Paul Delvaux wäre. Wenn zum Beispiel Marcel Duchamp, wie wie oder die Chirico und so weiter. Und ich habe probiert, eben, äh, mich selber so zu sehen, wie, wie sie das vielleicht gemacht hat Die Bilder, die gehen dann in dem Moment doch benutzt, um auf Drippen Etiketten zu machen. Ich gesehen, dass ich mal den Marcel Duchamp, äh, das ein Modell Müllbier, in den 70er Jahren hat eine Pisswa ausgestellt zu New York. Als es so ganz schön zerrübt Das hat bei mir ganz gut gepasst, weil ich jahrelang in Pigeon immer mit dem Putti um den Kopf herum gelaufen Dafür habe ich dem Modell geholfen, Bier zu produzieren. Das ist ganz alle Zuchten: Heustamm, Obstbeam die äh, mit den heutigen Etiketten dann noch länger Serillium verkauft gehen. Ola. Konja Minnet hat am 14. Jahr. Das ist die 14. Edition. Und in äh, Barbiesloh wird am ganzen, äh, an der 14. Edition 150, verschiedene Künstler mitgemacht. Mein Name ist André Döppchen. Äh, ich bin einer von den Gründungsmitgliedern von Conjaminet. Das Minnet. Wir sind am Fungal zu drei. Das ist dann, äh, René Cavallini an den Patrick Bidoli, an war den Patrick Bidoli als Leiter plötzlich gestorben. An das Ausstellung hat immer ein bisschen gewidmet. Wir sind am Anfang immer ein Stamm von 20 Leuten, die immer mitmachen und dann haben der Rest, das sieht die, die, die meint ja euer eingeladen hier sind offen den Witen die da bleiben die dann poeio eben dabei sind